Jo Leute, neuer Mr. Trade Song am Start. Dachte, ihr könnt es nicht erwarten. Hier bin ich. Hört rein. Viel Spaß. Hi, hey, du fragst, wann bin ich live? Nein, heute habe ich keine Zeit. Ja, hi, hey, Mr. Trade auf die A1. Du bleibst ganz allein. So läuft es jeden Tag. Schaust mir nun nach, weil du was anderes magst ah Ich bin wieder stark klar und wenn ich dich sehe, mach ich einen Abgang Hast du echt gedacht, dass es jetzt so ausgeht? Doch halt niemals sofort eins auf die Schnauze. gibt Wenn du mal aus dem Haus gehst solltest du wissen, dass ich dich Ha, Hey, du fragst wann bin ich live? Nein, heute hab ich keine Zeit Ja, hey, mit der Trade auf die 1 Du bleibst ganz allein hi ha, du fragst wann bin ich live Nein, heute hab ich keine Zeit Ja, hai, mit der Trade auf die A ein. Du bleibst ganz allein Kinder wie du, kennen mir hinterher Euer Ziel, macht dem Trade das Leben schwer Doch aus mich juckt, nennt man nix Pass vor mir auf, schützt dich per Kruzifix Ihr verschwendet damit nur Zeit, ist mir scheißegal Doch geht mal weg ihr Kids mit euren 13 Jahren Doch nur in einer Sache seid ihr der King Denn ihr habt Glück, dass ich über euch Opfer sing doch zum Abschluss muss man gesagt haben Wenn ihr mal erwachsen seid, wisst ihr was ihr für ein Quark labert In eurer Kindheit, fuckt ihr die Leute ab Doch wundert euch nicht, wenn ihr deshalb keine Freunde habt Ihr denkt euch dafür, hab ich meine Gang ja da Doch pass mal auf, was sie machen, wenn du mal in Not warst Denn sie helfen dir nicht, ziehen dir dein Geld ab Oder spucken dir einfach in dein Gesicht Du musst nicht auf mich hören, wenn du nicht willst ich will dir einfach einen Rat, den du gebrauchen kannst, geben können wir den Refrain nochmal? Let's go und Motherfucking Abfahrt. Hi, ha, du fragst wann bin ich live? Nein, yeah. heute hab ich keine Zeit. Yeah, ja, mit der Trade auf die A1, du bleibst ganz allein. Nochmal, ha, hai, du fragst wann bin ich live? Nein, heute hab ich keine Zeit. Ja, mit Mr. Trade auf die A1, du bleibst ganz allein.